Sind wir auf der Discovery Trail Tour Expert und jetzt geht es erstmal zum Crackstand. Oh, das sind unsere Namen. Ist schon mal uh. gut. läuft, das ist auch ein Teil vom Stoneman. Bei uns geht es heute über die Seekar Scharte. Da gibt es dann aber auch noch super Panorama auf die Seekar Spitze. Und oben ist der Stoneman Haufen. Und schaut mal, so schaut es jetzt schon aus. Das ist übrigens unser Guide von heute. Hallo. Wie heißt du denn? Der Christoph. Und was haben wir so vor? Gib uns ein paar Eckdaten. Ja, jetzt geht es dann hoch, ein bisschen steiler wie hier. Nach der Vogelalm, 400 Höhenmeter, noch Forststraße. Und dann beginnt der Siedeltreil über die denkt Klingt auch vielversprechend. Da freuen wir uns schon drauf. Und heute in der Truppe unterwegs. Malerisch geht da rauf. Ja, hier oben rauf geht es schon ganz schön knackig zu. Ich bin das Ganze übrigens auch schon bio gefahren. Mit Videobegleitung, ich verlinke euch das mal. Macht sowohl als auch super viel Spaß. Und ja, das ist unser Ausblick. Der wird besser und besser. Noch besser. Ja, Der Geil macht's vor. Iha. Ja. Ab in den See. Ja, jetzt freut es drüben was. Ja. Bei der Hütte. Schokokuchen. Sie hat jetzt im Endeffekt Leberküste. die Hände voll und ich könnte ihr ja, was ja, klauen. Und zwar die Oberhütte am See. Der Alm wird jetzt übrigens ein bisschen spannender. Jetzt geht's in den Trail uphill. Schauen wir mal, wie viel man schafft. Nicht so schnell durch das Nasse. Ihhh. <lacht> oh. Noch geht's super zum Fahren, auch für mich. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen kräppischer oben rüber. Dann. Ah ja, das ist jetzt schon lässig. Ja. Oh. Dass wir ja, okay. gestern noch die Fahrtechnik Session hatten. Ja. Yeah. Mega. Wuhu. Zieh, zieh, zieh. Geilo! Oh ja, yeah, mit Schwierigkeit mit Hindernis. Weißt Wuhu. du was? Schaut mal, wie geil es hier aussieht. Schneereste, Mega Trail zum Merk auffahren. Ja, super. Läuft, würde ich sagen. Streckenabschnitte yeah. müssen trotzdem noch geschoben werden, aber jetzt probieren wir es noch mal. Und das Fahrtechniktraining von gestern war echt goldwert. Also, wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch auch mal. Yeah. Ja, Ah, die letzten Meter, so schaut es hier oben jetzt aus. <lacht> Da so, Ausblick auf Obertauern. Ich weiß Dann schaut mal, was wir gerade für einen Ausblick haben. Jetzt sind wir quasi unten in Anführungszeichen in Obertauern, oder? Obertauern, ja. Yeah. Okay, okay. Wasserfall, mega gut. Wir bewegen uns direkt wow, unter dem Wasserfall. Seht ihr das? Da kommt das Wasser raus. Hier ist sogar ein Regenbogen und da drüben steht der Nico. Da geht gerade. Da seht ihr mal, wie groß der ist. nach so 300 bis 400 Kilometer abhill und dann geht es nochmal auf einen Trail Richtung Zauhensee. Flachau. Ne erstmal genau Weil wir so brav treten haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Sonne bekommen und wir fahren eine extra Runde. Wie schön das einfach ausschaut. Da drüben rechts die Almrosen, hier die satten Berge und ein paar Lärchen. Echt wahnsinnig toll. Sieht wirklich schön aus. Und gerade eben habe ich noch erfahren, dass hier noch eine echte Alm mit eigener Käserei ist. Tauern Karlhalten. Kleiner Trail-Up-Hill. Haut, wie schön. woher das seinen namen hat oder <lacht> ich hol sie mir zurück jetzt sind wir bis zum dachstein rüber herrlich Vielen Super, Dank. Gut. Für die mega Runde. gut. Wir hoffen, es war mega. Ja, es ja. war mega. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.